Ja, liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank. Liebe Antragstellerinnen und Antragsteller, ich möchte mich im Namen von Campusgrün, der Landeskonferenz von Grünen Hochschulgruppen, erstmal recht herzlich für die Einladung bedanken. Wir sind mittlerweile Hochschulgruppen in Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Düsseldorf, an der Uni Duisburg-Essen, an der Fernuni Hagen. In Köln, Münster, Siegen und Wuppertal, also um mal so die Breite ähm, darzustellen und setzen uns dort teilweise seit vielen Jahren für die ähm, Umsetzung grüner Hochschulpolitik ein. Und um äh, ahnt aufzugreifen, wir wollen da tatsächlich mitentscheiden, wir wollen die Hochschulen mitgestalten, auch als Studierende und auch als grüne Hochschulgruppen. Ja, Hochschulpolitik ist dann allerdings halt, ähm, wie ja angesprochen, oft Angelegenheit des Landes und der ähm, Rahmenbedingungen und die werden eben ähm, ja, im Landtag gesetzt und deswegen freuen wir uns auch über den Stellenwert, den Hochschulpolitik derzeit bei den NRW Grünen hat und vor allem freuen wir uns auch sehr, wie wir als Partei unabhängiges Bündnis dann dabei einbezogen werden. Zu Beginn meines Redebeitrags möchte ich ein Zitat von Thorsten Bultmann vom Bund Demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen. Er sagt, wir verstehen die Hochschulen nicht als einen Dienstleistungsbetrieb zur Umsetzung aller möglicher gesellschaftlicher Erwartungen, sondern als eine Institution, zu deren vornehmster Aufgabe es gehört, gesellschaftliche äh, Erwartungen kritisch zu reflektieren. Ja, dieses Zitat drückt unser Verständnis von Hochschule eigentlich ganz gut aus. Ähm, problematisch ist dass das mit diesem derzeitigen Hochschulfreiheitsgesetz verhindert wird, dass die Hochschulen eben kritisch eingreifen und gesellschaftspolitisch sinnvolle Aufgaben anstoßen, Ideen entwickeln, aber auch ja, gesellschaftliche Entwicklungen hinterfragen. Wir hoffen, dass mit einem neuen Hochschulgesetz die Aufgaben der Hochschulen wieder so gestaltet werden können, ja, dass Drittmittel und Forschungen für Unternehmen nicht mehr so sehr im Mittelpunkt stehen, wie es derzeit der Fall ist. Die von den Grünen angestrebte Demokratisierung der Hochschulen stellt daher für uns einen sehr wichtigen Schritt dar, da eben die Hochschulräte derzeit über den Mitgliedern der Hochschulen stehen. Und ähm, ja, die Hochschulräte, wie es angesprochen wurde, schon ähm, ja, sehr häufig zu großen Teilen aus Vorstandsmitgliedern von Wirtschaftsunternehmen bestehen und ja die häufig dann eben auch in einer besonderen Beziehung zu den jeweiligen Hochschulen stehen. Ähm, ja, es gibt dann gemeinsame Forschungsvorhaben von Unternehmen und Hochschulen, sodass nicht immer unbedingt die Interessen der Hochschulen vertreten werden, sondern teilweise die Interessen der Unternehmen. Ähm, ja, laut dem Antrag sollen jetzt die Hochschulräte entmachtet werden. Die Senate, und wir wünschen uns das natürlich, dass das auf andere Gremien auch bezogen wird, sollen viertelparitätisch besetzt werden, sodass Professorinnen, Professoren, Studierende, und wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, ja, gleichberechtigt und demokratisch entscheiden können. Das begrüßen wir sehr ausdrücklich, dass das so drin steht im Antrag. Uns ist dabei, und da lege ich jetzt noch mal den Finger so ein bisschen in die Wunde, eine Veränderung im Vergleich zum Wahlprogramm aufgefallen, in dem stand drin, dass die ähm, Hochschulräte abgeschafft werden sollen. Das würden wir uns natürlich weiterhin wünschen. Ähm, im jetzigen Antrag sollen sie entmachtet werden, ähm, aber eine beratende Funktion behalten, sodass wir weiterhin die Gefahr sehen, dass Unternehmen weiterhin Einfluss nehmen, und da muss einfach sichergestellt werden, dass diese Hochschulräte das dann nicht tun können, ähm, auch wenn sie weiterhin ähm, bestehen bleiben. Das äh, betrifft sowohl eine Aufsichtsfunktion als auch eben die finanzielle Ausgestaltung der Hochschulen. Ähm, exemplarisch möchte ich ein paar inhaltliche Punkte noch ansprechen. Also, Demokratisierung ist sicherlich auch inhaltlich, aber ja, eine Strukturebene. Ähm, das ist einmal das von Arndt angesprochene. Ähm, Thema guter Arbeit oder nicht mehr angesprochene, ähm, studentische wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche Beschäftigte werden häufig sehr prekär eingestellt, bekommen teilweise für wenige Monate Verträge, also teilweise wirklich für drei Monate und werden danach erstmal entlassen für die vorlesungsfreie Zeit, wenn keine Veranstaltungen stattfinden. Und ähm, ja, zum Zeitpunkt möglicher Entfri Ent Entfristungen werden sie dann eben gekündigt und müssen sich neue Jobs suchen, damit sie eben langfristig die Hochschulhaushalte nicht, ähm, nicht belasten. Und hier begrüßen wir es ganz, ganz eindeutig, ähm, dass die Grünen sich mit diesem Antrag auf den Weg machen, Verbesserungen zu erreichen in diesem Bereich. Ein weiterer Punkt, der uns sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang mit diesem Antrag, ist die Diversität ähm, und die Geschlechtergerechtigkeit an den Hochschulen, die ganz eindeutig gestärkt werden muss. Ähm, die Mitglieder der Hochschulen bilden leider noch immer nicht die Mitglieder der Gesellschaft ab. Da ist mit der ähm, Abschaffung der Studiengebühren bereits ein sehr, sehr wichtiger Schritt gegangen worden in Richtung Bildungsgerechtigkeit. Und jetzt müssen Strukturen geschaffen werden, wo auch so ein Hochschulgesetz eingreifen kann, die es organisatorisch erlauben, äh, tatsächlich zu studieren, möglichst vielen Leuten, zum Beispiel eine Ausweitung von Teilzeitstudiengängen, ähm, aber auch zum Beispiel die angesprochene Gebäudesituation muss sich bezüglich Barrierefreiheit einfach noch mal stark verbessern. Die angestrebte Frauenquote ähm, unterstützen wir ganz eindeutig. Sie ist ein gutes Instrument, um ähm, Frauen, äh, die in der Wissenschaft tätig sind, Steine aus dem Weg zu räumen, die derzeit noch gegeben sind. Ja, die Zahl der Professorinnen steigt derzeit zwar, aber das passiert uns im Grunde, geschieht uns das zu langsam und durch verbindliche Quoten glauben wir, dass das verbessert werden kann. Wir hoffen, dass sich das Land auch inhaltlich in die Forschung und Lehre einbringen möchte. Derzeit findet bundesweit immer noch viel Forschung im Sinne schwarz-gelber Gesellschaftsvorstellungen statt. Also es fließt zum Beispiel immer noch Geld in Atomforschung, was ja nach dem Atomausstieg ein Anachronismus ist, das muss auch ähm, beendet werden. Zum Thema Wissenschaftsethik ähm, macht sich der Antrag auch auf, den, auf einen richtigen Weg, also ähm, die Grünen wollen sich dafür einsetzen, dass die Hochschulen Zivilklaus sich Zivilklauseln geben, um eben eine Forschung und Lehre ähm, gewährleisten zu können, die sich an zivilen Interessen ausrichtet und wir würden uns freuen, wenn generell ethische Fragestellungen ähm, an Hochschulen stärker berücksichtigt wurden, würden, so dass zum Beispiel auch Tierschutzstandards weiter diskutiert werden, also sei es jetzt in, in, äh, in der Lehre, was Tierverbrauch angeht, aber auch, auch andere Dinge und dass sich gefragt wird, ähm, ja, welchen Zweck Forschung und Lehre dient. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall über diesen Antrag, auch mit den Änderungsanträgen und äh, ja, hoffen, dass der jetzt eine breite Mehrheit findet und um mal äh, ein Wort von Stefan Berger von der CDU, damit schließe ich jetzt aufzugreifen, das muss ich machen, das hat er im letzten Jahr gemacht, er hat davon gesprochen, oder in der letzten Woche gemacht, er hat davon gesprochen, dass vieles, was jetzt äh, von den Grünen aufgegriffen wird, grüne Folklore sei und ja, wir wünschen auf jeden Fall bei der Umsetzung und bei der Implementierung von möglichst viel grüner Folklore im Hochschulgesetz viel Erfolg. <lacht> Vielen Dank. You.